Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff.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 und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier oben im Bild. Dann habe ich eine ganz tolle Verlosung für euch. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt wollen wir aber in eure Sterne für 2018 schauen. Ihr habt weiterhin fast das ganze Jahr den Mondknoten in eurem Partnerhaus. Und das ist ganz toll für die Liebe und für Begegnungen. Singles können einen neuen Partner finden. Liierte begegnen wichtigen Weggefährten, die ihnen wertvolle Impulse geben. Die wichtigste Nachricht ist, dass euer Herrscherplanet Uranus das Zeichen wechselt. Er wird vom Widder, wo er günstig für euch steht, in den Stier wechseln, wo er stärkere Herausforderungen bringt. Jupiter im Sonnenhaus der Karriere zeigt an, dass ihr beruflich ein großes Stück vorankommen werdet. Und die Liebesplaneten sorgen in der zweiten Jahreshälfte für Furore. Und jetzt schauen wir uns euren Erlebnishintergrund genauer an und was die Aspekte im Einzelnen bedeuten. Und wir fangen an mit eurem Herrscher, dem Uranus. Denn ihr steht natürlich stark in Resonanz mit den Bewegungen und den Aspekten dieses wichtigen Planeten. Weil Uranus das Unerwartete anzeigt, kann man für 2018 sagen, dass die Hälfte der Zeit voller unerwarteter Wunder ist, die andere Hälfte voller unerwarteter Störungen die günstige Phase ist von Januar bis Mitte Mai und dann nochmal von Anfang November bis März 2019. So lange steht der Uranus noch hier im Widder günstig für euch und da dürft ihr beruflich mit aufregenden neuen Angeboten rechnen und ihr trefft interessante Menschen, mit denen ihr überraschend gute Gelegenheiten findet, es sei es geschäftlich oder privat zum Flirten oder als Freundschaften, also positive Überraschungen. Den direkten Aspekt empfangen die Geburtstagskinder vom 13. bis 19. Februar. Von Mitte Mai bis Anfang November bildet Uranus dann einen Spannungsaspekt auf eure Sonne und zwar hier aus dem Stier heraus. Und das betrifft auch euer viertes Haus der Familie. Besonders wenn ihr zwischen dem 20. und 23. Januar geboren seid, verspürt ihr den Drang etwas zu verändern, manchmal auch verursacht durch äußere Ereignisse. In Beziehungen denkt ihr vielleicht an Trennung, weil ihr das Gefühl habt, mit eurem Partner nicht mehr auf einer Wellenlänge zu sein. Da müsstet ihr dann schon Beziehungsarbeit leisten, vielleicht sogar an eine Paartherapie denken, um diese neue Entwicklung als Paar zu bewältigen. Auch in der Familie werden sich Dinge ändern, vielleicht weil jemand aus- oder einzieht, vielleicht weil ihr den Wohnort wechselt, vielleicht weil ihr arbeitsbedingt wegzieht. Diese Einflüsse sind aufregend, aber auch anstrengend. Gewöhnt euch schon mal dran, also alle Wassermanngeborenen, denn der Uranus wird ab März 2019 für sieben Jahre diesen Aspekt zur Wassermann-Sonne bilden und da kommt ihr dann auch alle dran. Und je mehr ihr Veränderungen willkommen heißt und euch flexibel darauf einstellt, desto einfacher wird es, diese Energie in euer Leben zu integrieren. Die kosmischen Schwergewichte, Saturn und Pluto und bis August auch die Lilith, stehen in eurem zwölften Haus der Spiritualität und Neptun steht in eurem zweiten Haus des Selbstwerts. Diese Kombination kann euch ganz tiefe spirituelle Einsichten bringen, kann euch aber auch mit großen Ängsten konfrontieren. Es kann sein, dass ihr zwischendurch euren Lebensweg in Frage stellt oder das Bedürfnis habt, eure tiefsten Motivationen zu erforschen. Dazu trägt auch bei, dass der absteigende Mondknoten ja hier bei euch im Zeichen steht und euch mit der Vergangenheit verbindet. Eventuell kommen sogar Gefühle oder Visionen aus vorherigen Leben in euch hoch. Wenn ihr schon immer mal eine Reinkarnationstherapie machen wolltet, könnt ihr euch das für 2018 gut vornehmen. Auf jeden Fall hilft es euch sehr, wenn ihr eine starke spirituelle Basis habt, wenn ihr wisst, woran ihr glaubt und worauf ihr im Leben vertrauen könnt. Glücksplanet Jupiter ist 2018 auch in einer sehr wichtigen Position für euch, nämlich in eurem zehnten Sonnenhaus der Karriere. Da werdet ihr bestimmt gute Fortschritte machen und viel Anerkennung bekommen. Ständig haltet ihr Ausschau nach Gelegenheiten und davon wird es eine Menge geben. Es werden sich vielleicht sogar mehrere Verdienstmöglichkeiten für euch ergeben. Gerade selbstständige Wassermanngeborene bedienen womöglich mehrere Jobs gleichzeitig. Aber am besten ist es, ihr entscheidet euch trotzdem und zwar für den Weg, der euch am meisten Geld bringt oder die größten Wachstumschancen für die Zukunft verspricht. Auf der anderen Seite müsst ihr mit euren Ausgaben vorsichtig sein, denn Jupiter steht ja in Spannung zur Wassermannsonne und das heißt, man übertreibt es gern. Man überschätzt vielleicht Projekte und Verdienstmöglichkeiten und gibt dann zu viel Geld aus. Achtet immer darauf, dass ihr euren Zahlungsverpflichtungen nachkommt und übernehmt euch nicht bei Krediten und Neuanschaffungen. Den direkten Spannungsaspekt von Jupiter empfangen die Geborenen vom 1. bis 18. Februar. Für den Erlebnishintergrund ist dieses Jahr auch der Mars sehr wichtig. Er wird im Sommer rückläufig und wird sich dadurch insgesamt fast fünf Monate in eurem Zeichen aufhalten, nämlich vom 16. Mai bis 13. August und dann nochmal vom 11. September bis 15. November. Für euch heißt das, ihr seid zeitweise Superwoman oder Superman. Ihr habt Kräfte ohne Ende und könnt ein enormes Pensum bewältigen. Mars gilt ja als der Triebplanet und ich denke, ihr werdet 2018 recht triebhaft sein, also viel Sex und Erotik brauchen. Und weil Mars auch der Planet des Egos ist, werdet ihr manchmal selbst über euch staunen, wie vehement ihr eure Interessen durchsetzt. Ihr könnt den Mars positiv nutzen, indem ihr unglaubliche Mengen an Arbeit wegschafft und indem ihr viel heißen Sex habt. Das kann aber auch negative Folgen haben, wenn ihr Kollegen und Weggefährten vor den Kopf stoßt und euch im Team egozentrisch und widerspenstig zeigt. Es wird Zeiten im Sommer und im Herbst geben, in denen Mars, Jupiter, Uranus, Lilith und die Venus Spannungen auf eure Sonne bilden. Und dann seid ihr wahrscheinlich, wie wir hier in Köln sagen, raderdoll. Also total heiß, was das sexuelle und verrückte Liebesaffären angeht aber eben auch unberechenbar und schnell aus der Ruhe zu bringen. Ihr solltet euch wirklich für 2018 ein Sportprogramm verordnen, um diese Marskräfte in konstruktive Bahnen zu lenken. Ende Juni bis Mitte August kann es allerdings sein, dass ihr euch vorübergehend wie gelähmt fühlt, wie in einem Traum, wo ihr laufen wollt, euch aber nicht bewegen könnt. Da ist nämlich dann der Mars rückläufig im Wassermann und am besten ihr plant in dieser Zeit einen Relaxurlaub ein oder Aktivitäten, bei denen es nicht so darauf ankommt, dass man schnelle Fortschritte macht. Ab dem 6. August geht dann auch die Lilith in euer Zeichen und trifft sich gleich zu Beginn hier mit dem Mars und geht dann noch anschließend neun Monate durch den Wassermann. Sie wird dazu beitragen, dass ihr die exzentrische Seite eurer Persönlichkeit stärker auslebt und dass sie auf andere zeitweise provokant wirkt. Wenn ihr bisher von euch immer der Meinung wart, ihr seid entspannt und unkompliziert, wundert ihr euch vielleicht, dass andere Menschen euch nicht zu verstehen scheinen. Aber es wird 2018 wichtig werden, dass ihr in Tuchfühlung mit den anderen bleibt. Denn ihr habt so eine gewisse Tendenz abzuheben mit euren fantastischen Ideen und Visionen. Und mit dem Jupiter gleichzeitig in eurem Karrierebereich kann es durchaus sein, dass ihr euren Einfluss überschätzt. Versteht mich bitte nicht falsch, wahrscheinlich sind viele Eure Einfälle genial und kreativ, aber das heißt eben nicht automatisch, dass alle scharf drauf sind, sie sofort umzusetzen oder auch nur, dass andere in der Lage sind, Eure Gedanken nachzuvollziehen. Der Wassermann gilt ja ohnehin schon als zukunftsgerichteter Geist mit Anflügen von Genialität und nächstes Jahr wird sich diese Tendenz verstärken, weil Ihr von Mars, Lilith und Uranus gewissermaßen angestachelt werdet. Ideal sind diese Einflüsse, wenn ihr kreativ seid und relativ frei in der Gestaltung eures Lebens und eurer Arbeit. Dann werdet ihr wahrscheinlich großartige Dinge hervorbringen und wahre Hö Höhenflüge erleben. Aber wenn ihr in einem gewissen Korsett von Anforderungen und Abläufen steckt und mit Leuten zusammenarbeitet, die das konservativer sehen oder kein Verständnis für eure Einfälle haben, dann werdet ihr euch teilweise als unverstandene Genies fühlen und dann kommt der Rebell heraus, der im freundlichen Wassermann steckt. In dem Fall würde ich euch raten, euch immer zuerst mit Freunden und Vertrauten zu besprechen, was in euch vorgeht, was ihr für Ideen habt und wie sie das einschätzen. Beim Wassermann ist immer die Gefahr, dass er sich in einen geistigen Raum zurückzieht, wo ihn niemand mehr erreichen kann. Und das gilt auch für eure Beziehungen mit Mars und Lilith, könnt ihr abwechselnd glühend heiß und eiskalt sein und das kann eure Lieben schon ganz schön irritieren. Natürlich lässt euch das auch enorm charismatisch wirken. Wenn ihr Single seid, habt ihr garantiert viele Verehrer oder Verehrerinnen, die euch vollkommen faszinierend finden. Alle Einflüsse, die ich beschrieben habe, gelten natürlich nur für die Wassermann-Sonne. Ja, je nachdem, wie euer übriges Horoskop aufgestellt ist, werdet ihr darauf vielleicht auch entspannter reagieren. Das müsste man dann mal in einer persönlichen Beratung klären. Die Lilith wandert jedenfalls direkt über eure Sonne, wenn ihr zwischen dem 20. Januar und dem 7. Februar geboren seid. Und alle genauen Details dazu, was die Liebesplaneten im neuen Jahr so machen, erfahrt ihr dann im zweiten Teil des Jahreshoroskops. Zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für euch. Am 8. November wird Glücksplanet Jupiter in den Schützen gehen. Und bildet damit einen schönen Freundschaftsaspekt zur Wassermannsonne. Viele Spannungen lassen sich dadurch ausgleichen und dann beginnt ein Jahr, in dem eure Freundschaften und auch euer berufliches Netzwerk Auftrieb erhalten. Ihr werdet neue Freunde und Gleichgesinnte finden und die Erfolge, die ihr 2018 erreicht habt, glücklich mit anderen teilen. Nach einem wilden Sommer und einem heißen Herbst habt ihr dann allen Grund zum Feiern.